Herr Heinz, warum möchtest du, dass Wasserionisierer in jedem Haushalt zur Verfügung stehen? Ja gut, also warum will ich, dass Wasserionisierer in jedem Haushalt sind? Also ich will zumindest die Möglichkeit schaffen, ich will, dass dieses Produkt so bekannt wird und seine Vorteile so, so weit äh, verbreitet und einsichtig und unumstritten sind, äh, dass jeder halt die Möglichkeit hat, sein Leben dadurch zu verbessern. und ich kann einfach nur raten, das mal zu probieren. Einfach mal so ein Glas zu trinken von dem von ionisierten Wasser. Es ist so, wer, wer damit anfängt, der wird nie wieder ein anderes Wasser trinken wollen. Das ist der Punkt. Es, es macht süchtig, weil sich der Körper einfach reinzieht. Ja? Abgesehen davon, dass es, dass es auch ganz schandhafte Gründe gibt das zu trinken, zum Beispiel, wenn man zu viel Alkohol säuft. Am nächsten Morgen, der Kater, der ist natürlich mit so, so einem entsäuernden äh, Getränk, wie man das ja so vom Alka-Selza und so weiter kennt, äh, besser zu beherrschen. Ja, oder nach, nach viel Sport, Muskelkater und so weiter. Das, äh, man mildert halt alle Folgen von... Abnutzungserscheinungen.